Dann auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer Coffee-Lecture zum Thema Selbst- und Zeitmanagement. Den ersten Teil werde ich übernehmen. Mein Name ist Annette Wiesenhütter und den zweiten Teil wird dann Diana Grüger übernehmen. Wir fangen gleich mal mit einer kleinen Umfrage an. Ah. Wir haben also viele dabei, die, deren, die wo die Arbeit den großen Teil des Lebens einnimmt oder wo es eben beides ist. zu so etwa gleichen Teilen. Das ist natürlich immer, was ist die offizielle Zeitplanung und was belagert mein, meinen meine Gedanken auch. Also die Arbeitsbelastung. Die Präsentation ist natürlich auch aufs Studium angelegt, aber... Logischerweise, das kann man auch gut umlegen. Die Sachen, die man an Selbstorganisation ähm, und Selbstmanagement im Studium gelernt hat, kann man auf jeden Fall sehr gut auch in der Arbeitswelt ähm, gebrauchen. Und gerade in Zeiten von Homeoffice und digitalen Studium, wo so diese äußeren Struktur- und Rahmenbedingungen ähm, sich ein bisschen aufgelöst haben ähm, und alles an einem Ort stattfindet, brauchen wir das natürlich. Ähm, in der Arbeit wie im Studium. Und die Arbeit ist eben nicht mehr so strukturiert wie vielleicht davor noch. Deswegen komme ich gleich zu meiner Na, Da sind wir. Was ist Selbst- und Zeitmanagement eigentlich und wofür brauche ich das? Wir haben noch mal diskutiert, dass wir es eben nicht nur Zeitmanagement nennen, weil es die Zeit managen kann man darüber diskutieren. Es geht vor allem darum, sich auch selbst zu managen. Also die Zeit, die mir zur Verfügung steht, aber auch ähm, ja, hat viel mit mir selber zu tun, mit dem, wo ich sehr leistungsstark bin oder eben auch ja, mich manchmal schwer tue oder das Gefühl habe, ich komme nicht voran. Und das Ziel von Selbst- und Zeitmanagement ist es eben nicht, noch mehr Arbeit in die Zeit zu pressen und... Äh, noch mehr Leistung zu bringen, sondern effektiv zu arbeiten. Und das Ziel sind eigentlich die Pausen und gute Regenerationsphasen. Was gerade aus meiner Perspektive zu Hause wirklich schwierig ist, dann eben Feierabend zu machen und auch mal abzuschalten, wenn man alles zu Hause hat. Es gehört auch dazu, dass man den Überblick nicht verliert. Deswegen will ich ja strukturieren und managen von den verschiedenen Sachen dass ich da auch die wichtigen Sachen nicht aus dem Blick verliere, dass ich den Zeitaufwand richtig abschätze und eben nicht nur mein Bauchgefühl mir jetzt sagt, brauche ich lang oder bin ich zu schnell. Und auch wenn es mal harte Phasen gibt, weil viel Arbeit auf einmal da ist ähm, oder weil ich über einen langen Zeitraum eine Aufgabe bewältigen muss, wie vielleicht im Studium eine Bachelorarbeit, ähm, dass ich das einfach mir gut einteile und dabei nicht schwimme und ein bisschen verloren gehe. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns an, was kommt da eigentlich alles auf mich zu. Und ähm, bei Studierenden ist das erstmal das Studium, also übertragen sind es einfach die festen Termine, die Zeiten, wo ich weiß, ich habe ein Webmeeting, ich habe eine Besprechung, ähm, zu der Zeit muss ich irgendwie online sein. Also diese feste Struktur. Dann kommt es aber auch noch drum dass es viel gibt, was ich noch organisieren muss, ähm, wo ich mir überlegen muss, wie lege ich das, ähm, wo ich mich um Genehmigungen kümmern muss. Ähm, ja. In der Arbeit ist es dann nochmal ein anderer Schwerpunkt, aber es gibt vieles, was so zur Arbeit oder zum Studium gehört, aber keinen festen Termin und vielleicht auch keine Deadline hat, was ich trotzdem tun muss. Und ähm, man besteht ja nicht nur aus Arbeit oder Studium. Es gibt ja auch noch diesen Bereich, der sich Leben nennt. <lacht> Und ähm, diese, dieses Ganze möchte ich mir nochmal mit Ihnen genauer angucken, weil bisher war es ja eigentlich so ein bisschen übersichtlich, ähm, aber wenn ich da eine Lupe drüber halte, dann wird es ganz schnell eher wie ein Wimmelbild. In der Mitte ist es wieder, ist man, wieder man selber und die Haupttätigkeit, die man macht beim Stud äh, Studierenden, ist das Studium, sagt man ja auch. Was machst du? Ich studiere oder ich arbeite. Da sind es die Vorlesungen, das hatten wir gerade schon. Was ich in meinem Studium gerne vergesse, ist die Vor- und Nachbereitungszeit und mich dann frage, warum ich zu nichts anderem komme. <lacht> Hausarbeiten, Referate müssen vorbereitet werden. Dann eben auch diese ganze Planung und Organisation, die auch mit dazu gehört. Schon ist es so ein kleines Bündel. Dann hat man ja auch noch so was wie ein soziales Leben. Man hat eine Familie auch wenn die weiter weg wohnt, wollen da Beziehungen gepflegt werden, die Oma hat Geburtstag, ich gerade Prüfungszeit habe oder in der Arbeit der Bär steppt, das ist dann plötzlich nicht mehr so wichtig. Dann hat man eine Beziehung, Partner, Partnerin, das ähm, sollte auch nicht nur nebenher laufen, Freunde, ähm, manche Freunde sind dann vielleicht so wichtig wie die eigene Familie und das will auch gepflegt werden. Dann hat man Freizeit und es ist ja auch gut, dass man die hat. Das ist ja nicht nur Luxus, Sport machen ist wichtig gerade in Zeiten, wo man viel zu Hause sitzt. Man muss auch mal feiern, corona konform natürlich nach allen Regelungen, aber das ist auch wichtig mal Druck rauszulassen, mal was anderes zu sehen und mal nicht nur an die Pflicht zu denken. Hobbys, Ehrenämter und dann kommt auch noch dieses Leben, das Einfach die Basis ist, um auch zu überleben. Das heißt, ich muss essen, ich muss schlafen. Ich habe eine Wohnung, in der ich wohne, die ähm, braucht auch Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn irgendwo die Wollmäuse rumtoben, kann man sich vielleicht nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Arztbesuche und wenn es nur Vorsorge ist, kostet auch Zeit. Muss ich auch irgendwie unterbringen, mache ich mir Gedanken drüber. Und für viele im Studium gehört auch noch ein Job dazu. Da kann ich auch nicht völlig gepennt und durchgearbeitet auftauchen, die erwarten ja auch was von mir. Und schon schaut das Ganze etwas komplexer aus und ähm, vielleicht wird es klarer, warum man manchmal eben sich denkt, aber im Studium oder in der Arbeit ist gerade gar nicht so viel los, warum bin ich dann trotzdem gefühlt unter Strom oder habe das Gefühl, ich habe nicht mehr so ganz den Überblick. Und Planungszeit ist keine verlorene Zeit, auch wenn man das vielleicht manchmal denkt, ich habe doch meine Termine ausgemacht. Aber dass man sich eben Zeit nimmt, zu überlegen, was mache ich wann, wann mache ich meine Pausen, wie verbringe ich diese Pausen. Und das ist eben so der Punkt, wenn ich es nicht plane, dann werde ich so von meinen Terminen und den Umständen so ein bisschen hin und her geschubst und dann planen die für mich. Das kann man ganz schön an diesem Dreieck sehen. da Ist zum einen gleich ganz oben dieses Social Life. Das ist klar. Das brauchen wir. Das wollen wir auch. Dann eben wollen wir auch genügend schlafen, weil sonst haben wir ja keine Kraft für irgendwas und ist wichtig. Und dann wollen wir natürlich auch gut sein in dem, was wir tun. Das ist ja völlig klar. Und alles, alle drei Bereiche wollen wir natürlich zu 100 Prozent, sag ich jetzt mal. Und dann kommt eben diese kleine Wahrheit, dass wir nur zwei davon wirklich erfüllen können oder dass nur zwei gut klappen. Das, ähm, und das ist der Punkt, wo wir entscheiden müssen, wo setze ich meinen Fokus drauf, sag ich. Ich will gerade gut in der Arbeit sein, im Studium und ich will mal bei meinem soziales Leben gerade gut auf die Reihe kriegen, dann muss ich halt mal für eine Weile weniger schlafen und darauf klarkommen. Das ist so dieses, wenn ich nicht entscheide, entscheidet etwas anderes dafür und vielleicht nicht unbedingt nach den Prinzipien, die mir wichtig sind. Dieses Modell kann einem auch noch mal helfen, so vielleicht gute Entscheidungen zu treffen. Das nennt sich, hier geht es nicht darum, zwei Dinge auszuwählen, sondern die Balance zu halten. Ähm, hier ist das Leben so in vier Bereiche aufgeteilt und ähm, ähnlich wie beim Yoga, da geht man vielleicht auch mal oder beim Sport geht man mal in eine Position, da ähm, ist man ziemlich in Schräglage und die hat für einen Moment auch absolut Sinn und ist wichtig. Wenn ich aber zu lang irgendwie gefühlt nur auf einer Hand und den Zehenspitzen balanciere, werde ich dann irgendwann umfallen oder es einfach nicht mehr mir was verkrampfen. Und genauso ist es hier. Hat die Studium oder, äh, das Studium oder die Arbeit mal einfach viel Raum und das muss jetzt einfach mal sein und die anderen Bereiche werden zurückgeschraubt, dann geht es. Aber es geht nur für eine gewisse Weile und dann sollte man mal wieder die Balance gehen und vielleicht sagen, so, und jetzt hat aber mal der Körper und das soziale Leben viel Raum, ich treffe Leute, mache schöne Dinge und schlafe mal richtig. Dass man da einfach weiß, okay, kurzes Ungleichgewicht geht, aber ich darf es nicht übertreiben. Und die Tagesleistungskurve ist auch wichtig zu beachten, wenn ich Sachen habe, wo ich konzentriert arbeiten muss. Es ist gut, wenn ich mir einfach überlege, okay, mit was für einem Gefühl bin ich heute aufgestanden? Wie war die Nacht? Und eben auch zu wissen, wo ist so meine typische Tagesleistungskurve? Wir stehen nicht auf, sind angeknipst und leistungsfähig und kurz vorm Schlafen gehen knipsen wir uns wieder auf. So funktioniert es eben nicht. Und ähm, das zu beachten, ist einfach wichtig, wo sind meine Höhepunkte und wo sind aber auch meine Löcher. Da gibt es jetzt noch mal eine kleine Umfrage. Sie wissen sehr wahrscheinlich, was Sie sind, auch ohne einen großen Test. <lacht> ah, sehr schön. Ah, wunderbar ausgewogen. Den Test finde ich immer sehr spannend, ähm, ja, weil das einfach sehr unterschiedlich sein kann. Also ich bin total früher Vogel, ähm, abends ist bei mir nichts mehr zu holen <lacht> oder nur unter besonderen Umständen. Und damit ist klar, ich packe mir einfach wichtige Sachen in den ähm, Vormittag. Andere Leute sagen, ich brauche einfach eine Weile, um anzulaufen. Und ähm, lege dann eben die Sachen in den Abend und halte mir den Termin frei. Einfach, dass man das im Hinterkopf behält, wenn es darum geht, ähm, ja, Tätigkeiten zu planen. Es geht eben auch um diese Tagesplanung. Wie strukturiere ich meinen Tag, wenn ich eben die ganze Zeit zur Verfügung habe? Diesem, äh, bei dieser Folie sind mir so zwei Sachen wichtig. Zum einen Vormittag, Nachmittag, Abend und da wieder zu sagen, ich wähle zwei dieser drei Bereiche aus, an denen ich mir wirklich Termine reinlege, feste To-Dos, die da auch erledigt werden müssen. Und eine davon halte ich mir ein bisschen frei. Ob ich dann da arbeite oder ob ich da einen Kaffee trinken gehe, als Puffer. Puffer sind wirklich wichtig, um seine Sachen unterzubringen, aber ähm, auch, um vielleicht, Aufgaben dahin zu schieben, wenn das länger dauert und auch den Kopf nicht nicht das Gefühl zu haben, jede Minute ist verplant. Und genauso eben auch die Pausen, dass ich mir nicht nur mittags mittagsschnellen Essen reinschiebe, sondern dass ich mir wirklich eine Pause gönne, dass man da das eben nicht vergisst vor lauter Arbeit. Und eine Sache, die mir auch noch wichtig ist, gerade in Bezug auf von zu Hause arbeiten, da geht es hier um Unterbrechungen. Und ähm, wenn man einfach gerade drin ist, konzentriert zu arbeiten, eine Unterbrechung wirft einen nicht nur ein bisschen zurück, sondern eben wieder komplett in der Leistungsfähigkeit haut es einen ganz raus. Das heißt, man braucht wieder denselben Energieaufwand, dieselbe Zeit, um wieder auf dieses Leistungsniveau zu kommen. Und da ist es vielleicht sinnvoll, ähm, auch. Beim Arbeiten vor Ort oder im Studium kann man, also ne, wenn Vorlesungen vor Ort sind, kann man das nicht ganz ausschalten, dass Unterbrechungen oder Ablenkungen kommen, aber einfach zu überlegen, okay, welche zwei, drei kann ich denn vielleicht leicht ausschalten, wenn ich mein Handy leise mache oder das in einen anderen Raum lege, ähm, meinen Mitbewohnern ähm, mitteile, dass ich jetzt einfach meine Stunde Ruhe brauche oder meinen Arbeitskolleginnen, die ähm, dass ich dass einer reinkommt, ein Schild an die Tür oder so, dass man das mit beachtet. Und auch noch eine Sache, man muss alles nicht alleine machen. Man muss die Arbeit selbst erledigen, meistens zumindest. Delegieren ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber auch ähm, von diesen Motivation und der emotionalen Seite, man läuft nicht alleine. Es gibt Arbeitskolleginnen, ähm, Leute, die mit einem studieren, ähm, aber es gibt eben auch ähm, Hilfsangebote, wo ich mir Informationen holen kann. Das Studierendenwerk hat auf seiner Sache Beratungen, aber vielleicht auch einfach Tipps, wie man sich gut organisiert. Und an der Uni Potsdam, weil ich dort studiere, habe ich mich auf diese Seite gestoßen, wo es so Tipps für guten Schlaf gibt und Tagespläne und worauf muss ich da nochmal achten. Da können Sie vielleicht nochmal nachlesen. Und auch ähm, Krisenzeiten gehören mit zum Leben. Also zu sagen, es ist nachts um drei, ich kann nicht schlafen, weil ich nur Sorgen im Kopf habe und es mir gerade einfach schon viel zu viel ist, Das ist die Telefonseelsorge da. Da gibt es verschiedene ähm, Nummern, die man anrufen kann. Die Links stehen dann auch auf ISIS. Die können Sie gerne nachgucken oder Google hilft da ja auch weiter. Und von Nightline ist ähm, von Studierenden für Studierende. Das ist nur ein kürzeres Zeitfenster. Da kann man auch anrufen und einfach mal mit jemandem reden, der genau weiß, wie es eingeht und vielleicht einfach mal seinem Herzen Luft machen. Also man muss sich nicht alleine durchbeißen. Und damit übergebe ich, ich beiße mich hier auch nicht allein durch, weiter an meine Kollegin Diana Krüger. Ja, ich sage auch herzlich willkommen hier zu unserem Coffee Lecture. Ich mache jetzt weiter mit verschiedenen Techniken. Wir werden hier so ein bisschen in 15 Minuten durchrauschen, denn es gibt sehr, sehr viele Techniken. Das Internet ist voll und es gibt auch sehr viele Bücher dazu. Ich kann hier wirklich nur ein paar rauspicken und die einfach ganz kurz erklären, aber wirklich in... Zeitmangel macht es aus, dass wir einfach nicht alle richtig gut durchgehen können. Und ich fange auch gleich mal an mit einem Bild. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen vor einer Treppe. Sie können die Treppe hoch und Sie können die Treppe runtergehen. Und was machen Sie jetzt? Naja, die Handlung ist im Grunde diese Treppe zu benutzen, aber die Richtung... Das ist das Ziel, wenn es jetzt darum geht, man ist im Erdgeschoss, es gibt einen Keller und es gibt eine erste Etage und man möchte aus der ersten Etage eine Lampe holen, dann geht man die Treppe hoch. Dann weiß man, man muss diese Richtung erste Etage nehmen. Würde man jetzt die Treppe runtergehen, würde das zum Beispiel ein Misserfolg sein, denn man hat sein Ziel gar nicht erreicht. Das heißt, Ziele sind dafür da, um uns eine Richtung zu gehen und Ziele sind dafür da, um sagen zu können, ob man Erfolg oder Misserfolg hatte. Nun gibt es sehr viele Möglichkeiten, Ziele zu finden und für sich selber zu setzen. Ich habe hier jetzt einfach mal ganz lapidar aufgeschrieben mit Freunden reden über Ziele, über Wünsche, weil Wünsche können auch Ziele werden. Man kann mit Bekannten reden, man kann mit der Familie reden. Wir haben auf ISIS eine kleine Fragenliste erstellt, die einfach so eine Situationsanalyse durchgeht, wo man sagt, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, was hält mich davon ab? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man so ein grobes Ziel ungefähr hat, dann kann man zum Beispiel die Smart Methode anwenden? Zum Beispiel könnte man ja sagen, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen. Oder ich sage, naja, ich habe ein Projekt auf Arbeit, das ich durchgehen möchte. Oder ich möchte die Bachelorarbeit schreiben. Bleiben wir mal bei der Bachelorarbeit. Wenn ich da die Smart Methode anwende, sage ich, ist es spezifisch? Ja, es ist in einem genauen Studiengang. Ich weiß, welcher das ist. Es ist eine bestimmte Arbeit. Es ist nicht nur eine Hausarbeit, sondern es ist die Bachelorarbeit. Dann ist die Frage, ist es messbar? Bei einer Bachelorarbeit weiß ich, wie viel habe ich geschrieben? Ich weiß, wie viele Quellen habe ich verwendet oder muss ich verwenden? Das heißt, ich habe wirklich so ein, ich, ich kann einfach meinen Fortschritt messen. Bei der Frage zum Beispiel, ich möchte glücklich werden, das wäre mein Lebensziel. Das ist etwas sehr Schwammiges, da müsste ich mir vorher überlegen, was gibt es für Unterziele, die ich da irgendwie messen sagen und sagen kann, ich habe sie jetzt abgehakt. Jetzt habe ich es erreicht. Attraktivität ist auch so ein Punkt. Ziele sollten immer für einen selber attraktiv sein. Ganz klassisches Beispiel aus dem Studentenleben. Man studiert Medizin, weil die Eltern gerne es möchten. Kann funktionieren, wird aber auf Dauer die Motivation wahrscheinlich nicht sehr hoch halten. Denn gerade so ein Medizinstudium ist doch sehr anstrengend und da muss eine muss eine sehr hohe Motivation einfach vorhanden sein, damit man es gut durchhält. Das heißt, Attraktivität muss ein Ziel für einen selber haben. Dann ist die Frage, ist es realistisch für einen selber? Bei der Bachelorarbeit zum Beispiel, schaffe ich es, diese Arbeit zu schreiben? Traue ich es mir das selber zu? Bei dem Projekt, was ich vielleicht für die Arbeit mache, ist auch die gleiche Frage. Schaffe ich es tatsächlich, dieses Projekt zu machen? Terminiert? ist der nächste Punkt der SMART-Methode. Da geht es darum, dass man sich einfach einen Endzeitpunkt setzt. Da sage ich aber gleich, das kann in Klammern gesetzt werden. Es gibt Leute, die können mit Deadlines super gut arbeiten. Das motiviert sie noch mehr. Es gibt aber auch Leute, die fühlen sich unter Druck gesetzt durch terminierte Sachen. Muss man so ein bisschen sehen und es klappt auch nicht für jedes Ziel. Die 10-10-10-Methode ist auch eine weitere Zielmethode. Da kann ich mich fragen, welche Konsequenzen hat meine Entscheidung in 10 Minuten, in 10 Monaten oder in 10 Jahren. Man kann diese Methode auch 3-3-3, 5 5 man kann alle möglichen Zahlen davor setzen. Man sollte, denke ich, jedoch nicht über die 10 gehen, denn der letzte Punkt, die 10 Jahre, sagt es schon, wenn ich da jetzt 40 hätte, wer kann so lange in die Zukunft schauen. Vorhin wurde der Punkt erwähnt mit dem Dreieck. Hier wäre jetzt die Frage, wenn ich zum Beispiel zu einer Party gehe und eigentlich an der Bachelorarbeit sitzen muss, in zehn Minuten freue ich mich wahrscheinlich über die Party, in zehn Monaten muss ich dann abschätzen, wirft mich das zurück, wenn ich da hingegangen bin oder hat genau diese Party, diese, diese Freizeitvergnügen genau dazu geführt, dass ich jetzt sehr viel entspannter überhaupt weitermachen kann an der Bachelorarbeit. Dieser Punkt mit dem Ziele finden und Ziele setzen ist wirklich sehr wichtig, da das ist im Grunde das überhaupt das Wichtigste überhaupt, wenn man denn die Zeitmanagement und Selbstmanagement durchgehen will. Man muss, wie gesagt, dieses Bild mit der Treppe im Kopf haben. Was will ich überhaupt machen? Wo soll es hingehen? So, als nächstes geht es um To-Do-Listen, denn ich habe jetzt meine Ziele gefunden. Und ich möchte jetzt eine Übersicht haben. Ich muss auch Fortschritt zum Beispiel der Ziele mir überlegen. Das Ganze kann ich auf Papier machen. Ich kann es per App machen. Ich kann Listen verwenden, Tabellen, sonst was. Ich habe da ein paar hingeschrieben, so Word und Libre, Excel oder Outlook. Es gibt auch eine App, die nennt sich Task Coach. Das ist eine ganz simple App fürs Handy, wo man wirklich nur To-Do-Listen drinne hat. Ich finde es immer sehr schön, wenn man fertig ist mit so einer... Ziel, Unterziel, dann kann ich es durchstreichen, ich kann mir das auf den Zettel schreiben und zerreiße ich den Zettel. Das hat was sehr Haptisches. Warum das Ganze? Zum einen, ich weiß dann, welche Unterziele ich schon fertig habe für mein Oberziel und ich weiß dann auch den Fortschritt davon. Ich weiß dann, bin ich schon bei 50 Prozent auf mein großes Ziel, zum Beispiel habe ich dieses Projekt auf Arbeit, ich weiß 50 Prozent habe ich schon geschafft oder bin ich erst bei 5 Prozent. So, dafür brauche ich aber auch nicht nur den Fortschritt und die Übersicht der Ziele, sondern ich muss mir auch Prioritäten setzen. Das ist der nächste Punkt. Ich muss wissen, welche Sachen mache ich jetzt eigentlich zuerst. Da gibt es das Pareto-Prinzip oder auch 80-20-Regel genannt, die besagt, dass 80% meines Aufwandes für 20% der Ergebnisse zuständig sind. Und genau andersrum aber auch nur 20% meines Aufwandes bringt 80% meiner Ergebnisse. Das ist bei der Bachelorarbeit zum Beispiel, könnte ich sagen, naja, ich stecke 80% der Zeit wirklich dazu rein, das Ganze zu schreiben. Wird eventuell am Ende aber gerade mal 20% der Ergebnisse machen, weil es ist sehr viel abhängig davon, habe ich die richtigen Techniken verwendet, habe ich die richtigen Quellen verwendet, habe ich die richtige Frage auch gut beantwortet. Das ist nicht im Schreiben selber, sondern das ist schon davor, muss ich mir das überlegen. Als nächstes Prinzip gibt es das Eisenhower-Prinzip. Dieser unterteilt in wichtige und nicht wichtige Dinge, in Dinge, die dringend und nicht dringend sind. Sieht man sehr schön an dem Bild. Da kann ich jetzt in der Matrix sagen, okay, ich habe Arbeiten, die sind einfach nicht dringend, nicht wichtig, einfach wegschmeißen. Die sind, die gehören nicht in, mein, in meinen Tagesplan rein. Oder Dinge, die wirklich so wichtig sind, die müssen sofort und selbst erledigt werden. Wir haben hier Prioritäten, aber es geht ja auch den Punkt selbst äh, ums Zeitmanagement. Da möchte ich kurz die hilfreiche Pomodoro-Technik vorstellen. Das ist eine Zeitmanagement-Technik die besagt, dass man ungefähr 20-25 Minuten wirklich ganz fokussiert an einer einzigen Aufgabe arbeitet und dann hat man so drei bis fünf Minuten Pause. Da macht man wieder 20-25 Minuten und wieder ein bisschen Pause. Das macht man viermal hintereinander, dann hat man eine längere Pause, dann wieder viermal längere Pause. So kann man den ganzen Tag so acht Stunden lang im Grunde durchplanen. Und man soll, während man so einen Pom, das sind diese 20, 25 Minuten macht, auch wirklich nichts anderes. Da geht es um reine Fokussierung, um eine einzige Aufgabe. Man soll nicht aufs Handy gucken, man soll nicht aufstehen, keine E-Mails gucken, nichts. Das kann helfen, zum Beispiel ein Motivationsloch zu überbrücken. Wenn ich weiß, ach, ich habe heute ganz schlechte Laune, ich weiß nicht, ich muss aber trotzdem diese eine Arbeit fertig machen. Ich kann mit diesen kleinen Schritten zumindest anfangen, dass ich sage, ich habe etwas geschafft. Das Ganze kann ich ganz klassisch Daher kommt es nämlich auch mit einer Eieruhr machen. Pomodoro ist italienisch und bedeutet Tomate. Derjenige, der sich das ausgedacht hat, hatte eine tomaten Deswegen heißt die Technik so. Ich kann aber auch Apps verwenden. Ich habe hier zwei einmal vorgestellt. Das Productivity Challenge Timer. Die ist etwas, die sieht man hier links im Bild, hat ein bisschen den Ton von einem Bootcamp. Mögen einige Leute, mögen nicht alle. Und rechts davon ist Brain Focus. Hier kann man zum Beispiel auch Pause drücken, wenn man ein wichtiger Anruf kriegt und den muss man einfach annehmen, da gibt es keinen drumherum. So, hier auch hinein in die Prioritäten setzen gehören Zeitfresser finden, das ist der nächste Punkt. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine Woche lang wirklich mal so einen Tagesplan macht, sich aufschreibt, was habe ich jeden Tag eigentlich gemacht, auf Papier oder mit Apps gibt es die Möglichkeiten. Und dann sieht man zum Beispiel jetzt beim Studenten, bleiben wir bei dem Beispiel, der seine Bachelorarbeit schreiben möchte, na, am Dienstag war er irgendwie zwei Stunden lang in Bibliothek A, dann hat er ein Buch gefunden für die Bibliothek B, ist sofort hingefahren, hat eine halbe Stunde Fahrtweg, dann hat er Freunde getroffen, derjenige ist dann vielleicht noch in eine andere Bibliothek gegangen, ist dann noch einkaufen, und alles mögliche und zack, an dem ganzen Tag waren irgendwie drei Stunden weg, nur reine Fahrzeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Auto, mit Fahrrad, ist egal. Aber das kann man sich auf jeden Fall sehr viel besser einteilen. Und dafür kann es helfen, sich einfach mal anzugucken, so eine Woche, wie sieht die aus typischerweise, was sind die Zeitfresser und wie kann ich die einfach eliminieren. Dafür dann am besten die To-Do-Listen aktualisieren. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, denn ich habe mir jetzt also meine Ziele überlegt. Ich habe mir überlegt, welche Prioritäten habe ich? Ich habe mir überlegt, wie will ich den Fortschritt messen? Und jetzt muss ich das Ganze in Tages, Wochen, Monats und Jahrespläne eintragen bei den Jahresplänen, ist es natürlich nicht so, dass man jeden Tag im Grunde durchplanen kann. Ich glaube, es gibt selten Leute, die wirklich fünf Jahrespläne machen. Das ist aber auch wieder sel jedem selber überlassen. Bei Projekten auf Arbeit bietet es sich natürlich sehr an, dass man einfach weiß, hier ist das Ende des Projektes, was muss ich bis wann erledigt haben, damit ich gut im Fluss drinnen bin. Das Ganze kann ich per Papier oder App machen. Ich kann da die Alpenmethode verwenden. Aufgaben zum Beispiel aufschreiben, das haben wir schon gemacht. Die Länge schätzen, das ist sehr wichtig, denn ich brauche ja, ich muss wissen, wie lange brauche ich eigentlich für diese Aufgabe. Hier ist es aber erstmal nur ein Schätzen, denn ich weiß es ja am Ende nicht, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Puffer einplanen ist ganz wichtig. Puffer, Puffer, Puffer. Man sagt ungefähr beim Selbstmanagement 40 bis 60 Prozent der Pläne ist reine Pufferzeit. Das hört sich vielleicht viel an, aber alleine so ein normaler Tagesablauf, wenn man vielleicht im Büro sitzt, weiß man, da kommt eine E-Mail rein, da muss man jetzt darauf reagieren, dann kommen Telefonanrufe, denn er hat dieses Projekt doch irgendwie noch Probleme und so weiter und so fort. Zu Hause ist die Waschmaschine kaputt, die muss man auch noch reparieren, dann schafft man es doch nicht zu seiner Vorlesung oder zu seiner Videokonferenz abends und so weiter und so fort. Deswegen Puffer sind super wichtig. Dann als nächstes treffe ich die Entscheidung über die Priorität, da habe ich ja gerade zwei Techniken erwähnt, wie man das machen könnte und dann nochmal Nachkontrolle. Nachkontrolle ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich jetzt so zum Beispiel im Homeoffice bin und ich, da wird es recht einfach, sich abzulenken, das kenne ich selber, dann findet man da so den Abwasch und es muss vielleicht noch geputzt werden oder irgend sowas und dann denkt man so, naja, was ist denn jetzt, was macht man? wie viel Zeit brauche ich eventuell für. Bei dem Abwasch zum Beispiel denke ich vielleicht zuerst, na das dauert eine halbe Stunde, also kann ich den jetzt nicht machen, sondern ich muss was anderes äh, vorher erledigen und dann stapelt sich und der, stapelt er sich. Aber wenn ich dann tatsächlich mal gemacht habe und mich zum Beispiel mal einfach Zeitmessung mache dafür, merke ich vielleicht, na, das hat nur 15 Minuten gekostet. Und dann kann ich das auch sehr viel besser in meine Tagespläne einbauen, wenn ich weiß, okay, Abwasch dauert nur 15 Minuten und dann zack ist der wieder äh, durch. Dadurch diese alte Methode, wendet man nicht nur einmal an, sondern auch mehrmals. Man kann äh, das Ganze auch wieder per Word oder Libre machen. Excel, Outlook. Es gibt auch einfach mit Kalender die Möglichkeit, dass ich einfach einen ganz klassischen Kalender mir nehme und da das reinschreibe. Ich habe hier jetzt Newport aufgeschrieben. Das ist ein Herr, nämlich Karl Newport. Er hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben. Das nennt sich die Work bzw. Konzentriert arbeiten. Jetzt gibt es auch so ein bisschen Schleichwerbung bei der UB auszuleihen. Da beschreibt er eine Physikmethode, wo er im Grunde sagt, man soll jede Sekunde des Tages verplanen. Aber er meint das nicht wirklich. Es ist nur ein Bild, denn es geht darum, dass man sich selber die eigene Zeit respektiert, indem man sie verplant, zum Beispiel wenn ich jetzt mir vornehme, irgend ein paar Sachen, aber die fließen nur so dahin und am Ende des Tages denke ich, oh, irgendwie habe ich so nichts geschafft, ich war so ein bisschen faul oder so, ist es was ganz anderes, als wenn ich mir wirklich vornehme, eine Stunde mache ich das, eine andere Stunde mache ich das und vielleicht vier Stunden lang mache ich Freizeit und zwar bewusst Freizeit. Denn weiß ich, ich habe am Tag mir Ziele gesetzt, die habe ich geschafft. Und dann bin ich auch sehr viel zufriedener, als wenn ich irgendwie so ein bisschen dahin geflossen bin und sage, ach, irgendwie ein bisschen was habe ich oder habe ich nicht. Als App will ich auch noch ganz kurz Habitica vorstellen. Das gamifiziert das Ganze nämlich nochmal. Und äh, man sieht hier so ein kleines Bildchen, das ist jetzt die Smartphone-Anwendung, dass ich einfach wirklich jedes Ziel, was ich habe, aber auch jede Aufgabe, die ich habe, äh, eintragen kann in, äh, in Habitika. Und ich habe eine kleine Figur, ich kann richtig hochleveln, ich kann richtige Gilden bieten, äh, bilden mit anderen Leuten, man kann Rüstungen kaufen, in Anführungszeichen kaufen natürlich. Ich kann hier mit anderen Leuten anzielen, arbeiten. Also es hat eine sehr große Gemeinschaft. Und es gibt auch eine Anwendung für die Webseiten, wo man sich ganz normal dann einloggen kann. Das ist für Leute, die es, die es einfach mal vielleicht ausprobieren wollen oder dieses Gamifizieren mögen, eine super Möglichkeit. So, last but not least, ich bin gleich fertig, nicht immer muss es eine App sein. Ich habe jetzt mehrere zwar erwähnt, aber ich habe auch immer dazu gesagt, dass es natürlich auch per Papier geht, denn natürlich, diese Apps, die wollen immer irgendwelche Berechtigungen haben und da ist zum Beispiel die Frage, muss eine To-Do-Listen-App unbedingt einen Standortzugriff haben? Muss jeder für sich selber entscheiden und als nächstes aber trotzdem auch, wenn man vielleicht schon Probleme hat, sich von seinem Handy zu lösen, dann sollte man eventuell nicht noch eine App benutzen, um sein Zeitmanagement zu machen. Die Techniken, die ich jetzt erwähnt habe, einfach mal ausprobieren, denn erst dadurch merkt man ja überhaupt, ob man, ob sie einem gut gefallen, ob man damit gut klarkommt. Am Ende jedoch kann man immer, es gibt so viele Techniken, immer noch was anderes wählen. Man kann sagen, okay, zwei Monate lang nehme ich diese Technik, wenn sie nicht funktioniert, dann einfach weg damit. Man muss sich da nicht durchköpfen. So. Und als Hinweis noch für die Leute, die es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, wirklich so eine Technik auszuprobieren. Es gibt die WOL-Zirkels, das sind Working Out Loud. Das kommt eher aus dem Arbeitsbereich und wird auch in einigen Firmen schon sehr gut angewendet. Da geht es darum, dass man zwölf Wochen lang mit komplett fremden Leuten, vier bis fünf ungefähr, an einem Ziel arbeitet. Jeder hat sein eigenes Ziel. Man trifft sich einmal in der Woche online oder offline und bespricht einfach dieses Ziel. Das ist eine, kann sehr gut motivieren. Denn man wird so ein bisschen mitgezogen von den anderen. Denn die arbeiten an ihren Zielen, man arbeitet selber an seinem Ziel und man spricht das eben. Man hat diese Verantwortung und auch diese Verpflichtung immer mit anderen Leuten auch über dieses Ziel zu sprechen. Das kann wirklich wunderbar funktionieren. Jetzt bei aller Liebe im Grunde am Ende. Wir haben einige Techniken gesagt, einige Sachen, aber am Ende soll es nicht darum gehen, dass man jetzt sich noch mehr Dinge rein packt in seinen vollen Tag, sondern es geht natürlich darum, den ganzen Stress zu reduzieren. Es geht auch um Spannung. Es geht jetzt nicht darum, noch mehr zu machen, sondern im Grunde die Zeit, die man hat, effizient und effektiv zu nutzen, um mehr Freiheiten sich zu schaffen. Damit bin ich am Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben weitere Sachen noch auf ISIS abgelegt und wir sind jetzt gerne offen für Fragen.